Imagine, hier ist keiner mehr. Komm, dann lass wir zusammen rein. Ich hab das Gefühl, dass hier jemand drin hockt. Imagine!